Willkommen zum kleinen einmal 1 der Kostenrechnung. Heute wollen wir gemeinsam sieben Aufgaben an der Klausur durchrechnen. Die erste Aufgabe bezieht sich auf die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Wir sollen also Verrechnungssätze von Vorkostenstellen ermitteln. In einem Betrieb existieren drei Vorkostenstellen, zentrale EDV, Energieversorgung, Reparaturwerkstatt, die untereinander und mit den Endkostenstellen in folgenden Austauschbeziehungen stehen. Von jeder Kostenstelle sind die primären Gemeinkosten bekannt sowie die abgegebenen Leistungseinheiten an die verschiedenen Kostenstellen. Der Reparaturkostenstelle hat 90.000, der Energieversorgung 107.500 und die zentrale EDV 152.500 Euro Primärkosten. Diese Primärkosten gilt es nun zusammen mit den Sekundärkosten komplett auf die abgegebenen Leistungen umzurechnen. Die Gleichung, die wir dafür verwenden, ist für jede Kostenstelle gleich. Sie lautet abgegebene Leistung gleich Primärkosten plus Sekundärkosten 1 plus Sekundärkosten 2. Konkret lautet diese Gleichung für die Reparaturkostenstelle wie folgt 100 Stunden Leistungsabgabe insgesamt mal Verrechnungssatz der Reparaturkostenstelle gleich Primärkosten 90.000 plus 250 Kilowattstunden mal Verrechnungssatz der Energiekostenstelle Sekundärkosten 1 plus 70 CPU-Stunden mal Verrechnungssatz der EDV-Kostenstelle Sekundärkosten 2. Die Gleichung für die Energieversorgung lautet entsprechend 1.950 Kilowattstunden mal Verrechnungssatz der Energiekostenstelle gleich 107.500 plus 50 Stunden mal Berechnungssatz der Reparaturkostenstelle, plus 25 CPU-Stunden mal Verrechnungssatz der EDV-Kostenstelle. Und schließlich die Gleichung der zentralen EDV. 495 CPU-Stunden mal den Berechnungssatz der EDV gleich 152.500 plus 500 Kilowattstunden mal Verrechnungssatz der Energiekostenstelle plus 30 Stunden mal Verrechnungssatz der Reparaturkostenstelle. Insgesamt haben wir also drei Gleichungen mit drei Unbekannten, die wir im Prinzip lösen können. Wir können dieses Gleichungssystem zum Beispiel nach dem Gauss-Verfahren lösen. Wir bringen es dazu zunächst in eine geeignete Matrix-Schreibweise und wenden dann die erlaubten Regeln an. Wir dürfen jede Zeile mit einem beliebigen Faktor multiplizieren. Wir dürfen Zeilen addieren und subtrahieren. Zunächst dividieren wir die erste Zeile durch 30 Stunden. Dann multiplizieren wir die erste Zeile mit minus 50 Stunden und addieren sie zur zweiten Zeile. Dann wird das 100-Stunden-Fache der ersten Zeile zur dritten Zeile addiert. Wir dividieren die zweite Zeile durch minus 8.350 drittel Kilowattstunde. Wir multiplizieren die zweite Zeile mit minus 50 drittel Kilowatt und addieren sie zur ersten Zeile. Die zweite Zeile multiplizieren wir mit minus 5750 Drittel Kilowattstunde und addieren sie zur dritten Zeile. So dann dividieren wir die dritte Zeile durch minus 166.110 durch 167 CPU-Stunden. Wir multiplizieren die dritte Zeile mit 3811 durch 334 und addieren sie zur ersten Zeile. Wir multiplizieren die dritte Zeile mit 51 durch 167, 1 durch Kilowatt und addieren sie zur zweiten Zeile. Jetzt steht links nur noch die Einheitsmatrix. In der rechten Spalte stehen die Lösungen. Die Reparaturkostenstelle hat einen Verrechnungssatz von 1500 Euro pro Stunde. Die Energiekostenstelle hat einen Verrechnungssatz von 100 Euro pro Kilowattstunde. Und die EDV-Kostenstelle einen Verrechnungssatz von 500 Euro pro CPU-Stunde. Selbstverständlich können wir das Gleichungssystem auch nach anderen Verfahren lösen, etwa nach der Kramerschen Regel. Wir müssen dazu vier Determinanten ausrechnen und durch Division der Determinanten erhalten wir sofort die entsprechenden Verrechnungssätze.